Hallo! Uh, ja, hallo! Und schon okay. bin hier! Hallo. hallo! Kennen Sie uns hören? Tschüss, Wir bräuchten ein Kondos. Was? Kondos. So, ja. <lacht> <lacht> ja, kommt oder? Achso, ja! Ja, in komm, was von der Sorte! Guckse! Hast du noch was? Was? Habt ihr noch irgendwas brauchst? Nö. Nicht? Machst du noch irgendwas, mehr? Profi? Na, aber... Komm, ich bezahle. Mhm. Jawohl, haben Sie welche mitgeschickt? Oh, ja, Guck mal! Aromatisiert. Vier, vier, vier, sind alles ja nur vier Stück. Aromatisiert. Ja, Aromati... Dingsbums hier mit den Apel und... Du ja, nimmst, nimmst neun, nicht im Mund. Na, uns halt, ja. Ja, nehmen wir. Wo mhm. oh, kostet oh, so kalt. Ruhe kostet so kalt. Ist das hier im Osten auch schon so? nur bis besteht das, <ist ein> <lacht> das, <ist ein> <lacht> Tor das gut Was macht denn da? <lacht> Kaufst du mir auch ein Päckchen, komm Mies? Du kriegst ein Trinkpäckchen. <lacht> Pass auf, dann nehmen wir ein Twix. Ihr Twix immer noch ein Snickers! Passt du noch irgendwas? was? Passt du noch irgendwas? was? Na, ich will auch ein Päckchengummis! Ich es. Aber nicht solche kleinen Mann! Das ist schon... Jetzt Twix und noch ein Snickers! Na, krieg ich auch ein Päckchengummis! Ich hab mich jetzt! Ja! Ich nehme auch ein Päckchengummis! Nix nix, eins mal! <lacht> jetzt mach ich ne Scheiß! Nein, ihr Füße, echt? Ich sag mal! Nee, Snickers und Twix noch. Und Twix? Was? Nein, groß! Was? Twix ist groß! <lacht> Was groß? Was ist jetzt groß? <lacht> Twix! Ja, Na, kleines! Also, Twix! <lacht> Doppelpacks, Doppelpax, <lacht> Niggas. Das war's dann, danke. Nein, meine Gummis! Willst du wirklich hoch? Ja, ja! Hab doch noch Und dann doch noch eine. Na hier, ja, die Linken, die Kleen. Kleinen. Oh. krieg bitte Packung, Gummis! Ich hab aber keine extra großen oder extra Kleen. Ja, wie sieht da? Ist der Brassel hier? Eine <lacht> Packung mit, dann nehme ich doch die Jude mit. Mit Geschmack. <lacht> da ist Tonsalat im Mund. Komm. Was machen wir? 8,38 Euro. Toll ich. <lacht> Dann geh mal wieder. Nee, ich brauche die. Ja, die lässt sich doch eh nicht mehr drauf heute! Ja, Scheiße, ja. Aua, was machen? doch dazu? Jupp, ja, ja. Oh, ich muss mal bußen. Mach einfach. oi oh, ja. boah der stinkt ja wirklich ja. was hast du ich will dich schießen was man weiß. macht man nicht? ich kann das hier auch nicht aber ich aber ich hab's nicht gemacht danke schön hast nicht gemerkt dass der Duft da rauskam und die aufgemacht hat du hast jetzt noch Scheiße mann das war nicht alles ne du Krista du ich das für mich. Ich das ja, Das sind die Großen. Und dann, schönen Feierabend. Tschüssi. Alter, Alter. Oh, guck mal, wir Ja, Papa los. Ja. heute Abend. So, dann der paar